Ich stehe vor einer Goldschmiede in Berlin und die Losung für heute hat was mit Stehlen zu tun. Der Wortlaut, der den meisten Leuten bekannt ist, du sollst nicht stehlen. Ein mächtiger Imperativ. Und wenn man auf die Tür zugeht, die einen nach innen führt, dann sieht man eine, einen Hinweis darauf, wie gut gegen Diebstahl geschützt ist. Diese Schilder sagen im Grunde nichts anderes. Du sollst nicht stehlen. Und dabei sagt der Kontext von den Zehn Geboten in meinen Ohren doch noch mehr. Der Kontext der Zehn Gebote ist ein Liebeskontext, so lese ich die Bibel. Gott liebt sein Volk so sehr, dass er ihnen Regeln geben will fürs Miteinander. Und diese Regeln basieren auf dem schlichten Vorsatz, ich bin dein Gott, du sollst mich lieben. Und wenn du das tust, dann werden daraus Konsequenzen erwachsen. Konsequenzen der Liebe. Wenn du mich liebst, dann wirst du nicht stehlen. Dann wirst du nicht Ehe brechen und morden und das haben wollen, was die anderen haben. Dann kannst du zufrieden sein mit dir. Denn ich liebe dich zurück. Und das ist für mich der Kern der alttestamentlichen Ethik. Nicht du darfst nicht, kannst nicht, sonst Strafe, sondern du bist geliebt. Und weil Gott dich so liebt, wenn du das annehmen kannst, dann kannst du den anderen so sein lassen, wie er oder sie ist. Und dann kannst du selber so sein, wie du bist. Dann brauchst du nicht das zu haben und das zu wollen und danach zu streben, was andere haben. Dann bist du genug. Und wenn du nicht genug hast, dann kannst du darauf vertrauen, dass andere sagen, ich habe Überschuss, ich kann was abgeben. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Tag.